Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Fragetyp Kurzantwort im Moodle-Test erstellen. Wir befinden uns hier bereits im Test, wo wir auch den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier eine neue Frage hinzu und wählen hier die Kurzantwort aus. Da kommen wir zuerst in den Bearbeitungsbereich der Frage, wo wir hier einen Titel eingeben, Kurzantwort. Der Titel ist ja immer für Sie ganz bedeutend, dass Sie dann Ihre Fragen immer identifizieren und schnell wiederfinden können. Dann haben wir hier den Fragetext. Ähm, da gebe ich mal ein, die Sahara ist eine Punkt, Punkt, Punkt. Sie können hier mit dem Editor natürlich Ihre Frage immer noch formatieren nach Wunsch und geben weiterhin hier unten die erreichbare Punktzahl ein und eventuell auch ein allgemeines Feedback. Nun kommen wir auch schon zu unseren Antworten. Bei Groß- und Kleinschreibung wählen Sie aus, ob diese exakt stimmen muss oder ob sie unwichtig ist. Bei den richtigen Antworten sehen Sie auch hier so ein kleines Infofeld. Ich werde mal hier aber mit den Antworten beginnen. In der ersten Regel würde ich sagen, wäre Wüste eine korrekte Antwort und erhält 100%. Prozent der Punkte, Ein Feedback ist auch hier möglich pro Antwort und Sie sehen, es gibt auch noch weitere Antwortalternativen. Ich könnte also sagen, die Wüste könnte auch so mit UE geschrieben werden, was ebenso richtig ist oder auch die Antwort Wüste wäre ebenfalls korrekt. Natürlich gibt es auch hier weitere Lehrfelder, die Sie erstellen können für weitere Antworten. Haben Sie das alles eingegeben, können Sie dann Ihre Änderungen speichern. Und wir schauen uns einmal den Fragetyp an, wie er im Test aussieht. Dieser Haarer ist einer und hier würde äh, der prüfende Teilnehmer die Antwort eingeben. Das ist also wirklich eine minimale Form eines Freitext. Ja, das war der Fragetyp Kurzantwort. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.